Menschen drinnen die Pedale, immer rund ums Holzowale. Hey, hey, hey, hey, hey! Bohlen, splittern, Reifen, platzen, drei Musikkapellen, jatzen. Hey, hey, hey, hey, hey! Wurstverkäufer, alle brüllen um die Wette. Räder fallen, Fahrer knallen mit der Nase aufs Parkette. Das ist das Rennen. Alle, die dabei sind, können nicht ins... Bett. Sechs Tage im Kreis, immer rundherum. Kein sterblicher weiß, warum, nur warum. Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit. Hey! Sechs Tage im Kreis und kein einziger weiß, warum. Menschen jagen um die Runden 144 Stunden. Hey, 7.000 hey, hey, hey, hey. Menschen rasen, brüllen, toben in Ekstasen. Hey, hey, hey, hey, hey! Weiber auf dem Fahrer kaufen sich den Sieg auf alle Fälle. Alle trampeln, alle strampeln, alle treten auf der Stelle. Das ist das sechstage -Rennen. Alle, die dabei sind, können nicht ins Bett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 Mensch, so ist das ganze Leben, alle wollen nach vorne streben, hey, hey, hey, hey. hey. Erst am Schluss da dämmert's leise, Mensch, wir fahren ja bloß im Kreise, hey, hey, hey, hey. hey. Und der erste denkst der wärste und du strampelst ohne Pause. Und den siehste, letzter Biste und den er bleich nach Hause.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 Hey, hey, hey, hey, hey. Und kein einziger weiß warum.